Er ist garantiert der King unter den Anti-Stress-Artikeln. Kultig rund und in voller Königsrobe sorgt er für gute Laune und glänzende Geschäfte. Stressige Regierungsgeschäfte? Montage? Kleines Energietief? Hohes Stresslevel? Der König Bert ist ein König zum Anfassen. Einfach schnappen, knautschen, drücken und neu durchstarten. Dieses Anti-Stress-Geschenk begeistert nicht nur den König Kunde. Überzeugen Sie sich selbst von der Squeezies Qualität und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.